Eigentlich schon ganz nice aus. Genau. So, hier ist sie, meine kleine Lili. Ihr um Auf eurem folgt die Servus, Schnuggis. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir stehen jetzt hier in Acherus. Jetzt sollt ihr mal den Sound anmachen. <lacht> ja, herzlich willkommen, Schnuggis. Hey. Also. Ich habe jetzt hier eine Quest, die soll ich annehmen. Ich soll jetzt das schwarze Tor nochmal be äh, beschwören. Eigentlich müsste das ja in der anderen Ebene gewesen sein, wo ich das letzte Mal war, wo ich euch gesagt habe, ja, ich habe noch ein Ausrufezeichen gesehen. Das hätte da passieren müssen. Jetzt nehme ich es mal an. Ich soll ein Tor beschwören. Okay, Quest beenden kann ich jetzt natürlich gleich, weil ich das ja schon gemacht habe, das Tor beschworen, und bin da durchgegangen und hierher zurückgekommen. Acherus zurückerobern. Der Lichtkönig ist nach Nordend zurückgekehrt. Verwundet vom Aschenbringer, doch auf der zweiten Ebene befindet sich noch immer die letzte seiner Armeen. Okay, Tumor-Quest beenden. Vernichtet zehn Diener der Geisel und helft Flickwerk zu vernichten. Kehrt zu Hochlord Darion Morgraine zurück, solltet ihr erfolgreich sein. Jo, mach mal. Annehmen. Diener der Geisel vernichtet Maus Müssen wir hier machen? Oha! Seht ihr das? Die sind alle tot? Oh mein Gott! Auf der zweiten Ebene, gell? Also, normalerweise ist es doch hier. Die sind alle schon vernichtet. Also. Boah. Wow. Ist jetzt echt heftig. Ja, hier oben sind sie. Tschupp, komm her. Da müssen wir aufpassen. Sonst kommen die alle gemeinsam. Das brauche ich nicht. Nicht, dass ich dann nur sterbe. Ich will nicht sterben. Ich will jetzt endlich frei von dem Lichtkönig werden. Dann ist er nicht mehr mein Meister. Geht der einfach auf mich los. So, dann ziehen wir den mal her. Den Flickwerk. Komm her. Genau, und wir gehen ein bisschen daran. Nein! Habt ihr mich herzogen? Seht ihr das Problem? Oh mein Gott, aber Gott sei Dank habe ich Leute, die mir hier helfen. Das ist so spannend. Jetzt locke ich hier wieder ein und geht's voll ab, hey, gleich am Anfang. Schön Knöpfli drückli. Hoffentlich überlebe ich's. Stirb endlich. Ach, ich habe kein Ziel, der ist schon tot. Also ich bin der, mit der Maus klickt, gell? Das habt ihr jetzt schon gesehen. Ich benutze nicht die Zahlentasten, ich benutze die Maus. Jetzt! Jetzt brauchen wir nur einen Diener, der Geißel, dann haben wir es. Leute, dann wären wir endlich frei. Juppie! Erledigt! <lacht> ah, ich freue mich. Augen sind stets auf euch gerichtet. die schlacht um die schwarze festung gut gemacht todesritter um die verbleibenden diener der geisel wird man sich im nu kümmer, gekümmert haben und der wiederaufbau von, kann von neuem beginnen ich habe eine allerletzte aufgabe für euch ihr bekommt elf gold schön quest beenden bringt den brief zu könig anduin von der allianz in Burg Sturmwind. Super. Ja natürlich in Sturmwind. Also warum das nochmal steht, ist egal. Das machen wir natürlich. Und wie kommen wir da jetzt hin? Ach, da können wir durch. Ja super. Das ist ja gleich in der Nähe. Also ab nach Sturmwind. Ha, wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei. Juhu. So Dali, jetzt stehen wir in Sturmwind. Die Vögel zwitschern, der Wald von Elvin... Schatzweise haben wir immer gesagt, der Wald von Melvin. Oh, die sind noch nicht sonderlich freundlich zu uns, ne? Und der bewirft mich mit irgendwie gammligen Essen. Ja, kein Wunder, ich habe alle tötet da. Also ich war böse. Ich war besessen vom Lichtking. Ich habe das gemacht, was er wollte und jetzt bin ich frei. Ich bin frei. Endlich. Akku? Ui, dass man hier gleich Akku kriegt. Na, jetzt muss, ich, jetzt muss ich da rein. Und muss die Burg von Sturmwind aufsuchen. Die schreien alle. <lacht> geil. Absolut geil. Und hier, hier kommen so ganz lustige äh, Sätze wie... Thuman Mulbi kauert sich vor Angst zusammen. Stadtpatrouilleur von Sturmwind bewirft Lilly mit einer verfaulten Banane. <lacht> Gunther Weller wirft einen verfaulten Apfel nach Lilly. Ja, ist klar. Also, ich kann es verstehen. Ich kann die Leute wirklich verstehen. <lacht> Ab nach Sturmwind, Leute. Zur Burg. Aha. Da ist jemand im PvP-Modus. Okay. Schon wieder beworfen worden. Burg Sturmwind ist neben der Altstadt. Die Altstadt ist hier rechts von uns. Natürlich schreien sie. Uhuhu. Die Kinder haben sich nicht fürchtet. Das ist cool. Okay, jetzt sind wir Burg Sturmwind. Jetzt habe ich schon wieder Akku. Irgendjemand bewirft mich gleich. Ja, so ist es ab da rein Hier ist Quest. Wie bitte? Ja, ich weiß, die Königswache muss mir jetzt auch noch bewerfen. Ein verfaulten Apfel war das. Aber ah, wir müssen geradeaus. Unser Kleingnom Oh, das ist gemein. Herz mal auf. So, hier haben wir Anduin Würn. Ich zeige ihn mal von der Nähe. Das ist der König von der Allianz. Und da geben wir jetzt gleich die Quest ab. Ihr habt noch Sekunden zu leben. Weiter. Anduin starrt in die Ferne. In der Tat, alter Freund. Blut und Ruhm. Anduin richtet seinen Blick auf euch. Wäre dieser Brief nicht von Tyrion? läget ihr bereits in Ketten. Nur die Empfehlung eines Groß der größten Paladini, der jemals gelebt hat, hätte euch retten können. Wir, wir werden zusammen gegen die Geisel kämpfen, gegen den Lichtkönig. Ja! Sehr schön. Die Fraktion Sturmwind ist euch gegenüber jetzt wohlwollend eingestellt und das ist gut so. <lacht> Super. Das hätten wir erledigt. Wir haben uns beim König gemeldet. Ciao König! Eine Sache ist Tun wir uns nur verbeugen. Hier Slash und verbeugen. Und dann haben wir ein Emoji. Eine Emotion. Gut. Und jetzt haben wir hier gleich Quests. Mal gucken, was das jetzt ist. Großadmiralin. Was will die? Grüße. Meldet euch bei Wachhauptmann Parker an der Turmwacht im Rotkammgebirge, okay? Und da kriege ich gleich mal Plattenrüssi. Ja, ich will eigentlich jetzt nicht großartig hier in. in Seid vorsichtig. In der Klassikwelt sozusagen bleiben. Ich möchte eigentlich gleich weiter, aber so wie es aussieht, kann ich das nicht. Hier links ist nur was. Schauen wir mal, was, was die sagen. Graf Remington hat was für mich. Erlangt die Tiara von Perinolde zurück. Ja, das, ist, das sind alles Quests, die... Hm. Da muss ich in eine Instanz, glaube ich. Ich nehme es mal an. Ja, dann gehen wir halt ins Rotkammgebirge, wenn hier keine anderen Quests für mich sind. Mäh. Ich habe gedacht, die kann jetzt gleich weitermachen. Aber dann machen wir das halt, was die sagt. Vielleicht muss, muss da unser Ruf ein bisschen besser werden. Weil hier ist wirklich, da ist gar nichts. Normal geht es hier weiter. Und wir laufen, und wir laufen. Hier sehe ich jetzt im Handelsdistrikt einen Heldenruf. Wenn das ein Heldenaufruf ist, gehe ich dahin. Schauen wir mal. Also, hier seht ihr Sturmwind, die Hauptstadt der Allianz oder eine der drei Hauptstädte. Es gibt Danassos, es gibt Eisenschmiede und es gibt Sturmwind. Aber Sturmwind ist cool, also gefällt mir gut hier. Ich kann jetzt hier auch was lernen gleich. Und was das habe ich mir schon überlegt. Ich werde Inschriftenkunde machen. Das brauchen meine Charaktere noch und das ist eigentlich ziemlich einfach. Juwelen schleifen ist auch schön, aber wie gesagt, ich mache Inschriftenkunde. In das haben wir hier den Kathedralenplatz und hier der Handelsdistrikt, genau. Sind wir halt von der anderen Seite rein. Hier gehe ich immer durch. Das ist so die Abkürzung zum Auktionshaus etc. Und hier gucke ich jetzt, was von Helden aufrufe ich habe. Es wurde ein dringender Kriegsrat einberufen. Ihr werdet in Burg Sturmwind erwartet. Jetzt muss ich da schon wieder hin. Okay, dann gehen wir da hin. Hier gibt es auch noch eine Quest. Das ist die Anfangsquest, da muss man eine Flasche Auf dann. zu einem Weinhändler bringen. Aber da ich da eh hin muss, jetzt mache ich gleich mal hier mein Gasthaus zur Heimat. Ehre, dem König, Weil, also, WoW bedeutet viel Gefliege, viel rumreiten, viel suchen, wo die Questgeber sind, die Quests sind. Ja, machen wir jetzt. Annehmen, Bob. Fürs andere haben wir ja Tor, um in die schwarze Festung zu gelangen. Was ist da? Ah, das ist da hinten. Da hinten ist der Weinladen. Das sieht so aus, als ob es in dem Gasthaus ist, das Fragezeichen. Aber ist es nicht. Das ist garantiert hier. Die Quest habe ich ja x-mal gemacht. Die macht jeder beim Anfang. Am Anfang, wenn man zum Sturmwind kommt. Seid gegrüßt. Das ist eine niedrigstufige Quest und die machen wir jetzt gleich, beenden mal. Super. Gleich mal Erfahrung bekommen und 150 Ruf bei Fraktion Sturmwind, das braucht man. Ruf ist auch wichtig, den muss man sammeln. Erhält man doch Quests, Instanzen etc. Aber Instanzen werde ich nicht groß machen. zumindest jetzt nicht mit meinem Todesritter. Ich möchte Quests machen. Chefkoch, vielleicht kann, kann man hier auch kochen essen? lernen. Ja, dann lernen wir doch gleich. Und was hat der? Der hat gar nichts Gescheites für mich. Der hat nur Rezepte. Jetzt könnte ich hier Delis machen. Bringt vier Säcke Puderzucker zu Bobby Flay nach Sturmwind. Die Weißen Kinder Sturmwinds werden oft vergessen, aber nicht heute. Der König hat nach einer Sonderlieferung Kekse gefragt, die umgehend zum Weißen geschickt werden soll. Mit der letzten Ladung war ich fast fertig, aber dann ging mir der Puderzucker aus. Könnt ihr schnell los und mir welchen besorgen. Jeder Gemischtwarenhändler in der Stadt oder auch die Gasthäuser sollten welchen haben. Annehmen. Das sind tolle tägliche Quests, wo man ganz schnell dann hochleveln kann. Schreiberwerkstatt. Also hier ist wir schon mal richtig. Tintenhändlerin. Inschriftenkundebedarf. Inschriftenkunde lehrer Das lernen wir jetzt. Inschriftenkunde. Super. Annehmen. Und natürlich auch gleich den vom Katalismus. Und jetzt können wir auch gleich hier welche lernen. vorsichtig. Jetzt schauen wir mal, was wir brauchen für Inschriftenkunde. Hier gibt es einen Haufen Tinten. umbra okay. Schreibzeug des Virtuosen brauchen wir. Schreibermappe, ich weiß nicht. Das ist. Ich nehme immer lieber andere... Ähm Behälter, wo man eigentlich alles reinlagern kann, da kann man dann nur Schreibersachen einlagern. Und ich kann ja verkaufen. Das ist seelengebunden. Okay. Und das ist das Zeug, was man nicht verkaufen kann. Ach, das zerstören wir jetzt einfach. Ja. Das hebt man auf für PVP. Vielleicht mache ich es mal mit euch, um euch das einfach mal zu zeigen. Kann man das verkaufen auch nicht? Die Waffe hebt man auf jeden Fall auf. Die ist zweihändig. Wieso habe ich zwei zweihändige Schwerter? Interesting. Okay, ich habe jetzt einen Ruhestein. Den kann ich, also ich kann nach Sturmwind potten. Das ist die Flasche Alk, wo ich mir vorhin geholt habe. Das braucht man nicht. Äh, jo, den könnte man auch. Geht auch nicht zum Verkaufen. Das ist nicht zu fassen. Zerstören wir das halt auch noch. Geht das zum Verkaufen? Ja. Handgelenk? Geht auch nicht. Gemein. Die muss man alle zerstören. Da kriegt man kein Geld für. Ein Schwert. Das sollte ich doch fast annehmen. Äh, anlegen, wenn es besser ist als meins und dann müsste ich es eigentlich auch gleich wieder verzaubern gell. kann ich das verkaufen ja das ging zum verkaufen Jo, passt ja dann müssen wir gleich wieder potten leute tut mir jetzt echt leid dass wir den umweg gemacht haben aber da kann ich noch ein paar sachen hier einlagern Schreibzeug habe ich, Inschriften habe ich alles gelernt, ja, da ist nichts mehr zum Lernen. Ach ja, Schön. Tintenhändler, ja, brauchen wir auch manchmal. Zur Inschriftenkunde muss man unbedingt Kräuterkunde lernen, weil man da ganz viele Blümchen braucht, um die Tinte herzustellen. Wie man sieht, hat man die, die kann man auch kaufen, ja, aber ich möchte sie lieber selber herstellen können. Kräuterkunde. Hallo. So, erlernen. Annehmen. Und auch die des Kataklysmus. Aschafilla. Hier gibt es jetzt diesen Puderzucker. Das sieht man auf der Karte mit diesen Bla Bla blauen Kringeln dass ich es noch rauskriege. Ach ja. So. Wo sind sie? Da liegt Puderzucker. Wie viel braucht man da? Fünf, glaube ich. Ne, vier. Das ist ja super. Das ist ja genial. Ich glaube, das war nur hier unten. Oben könnte ich mir jetzt Rezepte kaufen, aber bringt ja nichts. Das ist eigentlich... Möchte ich jetzt durchquesten, voll durchpowern bis Shadowlands und dann geht es weiter. Dann können wir Berufe machen und uns darauf ähm, konzentrieren. Ich werde euch ein bisschen was von jedem Addon zeigen. Wenn ihr wollt. Wenn es euch interessiert. Hier ist nichts. Wo ist der Gemischtwarenhändler? Hier muss doch einer sein. Ach, der ist da auf der anderen Seite. Müssen wir da raus. Geht's da raus? Ich muss doch rausgehen. Ein Irrgarten hier. Ne, hier ist es auch nicht. Also hier drin. Aber hier liegt nichts. Hier ist nichts. Doch. Nicht, nicht schimpfen, Lilly. Nein, nein, nicht schimpfen. So. Den zweiten Puderzucker haben wir jetzt. <lacht> nein, ich werde nicht dauerhaft zu so reden. Das ist nicht gut für meine Stimme, Leute. Söderlö. Jetzt müssen wir noch weitere finden. Puderzucker. Da können wir erst weiter ich will hier raus das ist so ein richtiges labyrinth ehrlich handelsdistrikt da müssen wir sowieso hin da gehen wir jetzt hin holen wir da unseren puderzucker da gibt es einen haufen händler also gibt es auch einen haufen puderzucker was ist denn das für ein blaues ausrufezeichen Oh da gibt's ein Blinkton 6000 da kriegt man jetzt was kostenlos ich bin darauf programmiert geschenke zu verteilen also gib her. dankeschön das gibt immer ein bisschen gold manchmal ist auch was schönes drin aber selten super da freut man sich echt das, das stellen, glaube ich, Ingenieure her, sowas. Und stellen das dann immer netterweise für alle Leute hin. Das ist echt lieb. Danke. Benutzen umgibt den Anwender mit einem Tarnfeld. Benötigt Stufe 35. Das brauche ich jetzt nicht. Ist aber schön. Habe ich was Schönes gekriegt? Cool. Bis bald.